im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Wien hat die gerichtliche Aufarbeitung der massenhaften Corona-Ansteckungen im österreichischen Skiort Ischgl begonnen. Dort war im März vergangenen Jahres ein großer Corona-Hotspot entstanden. Tausende Urlauber infizierten sich und trugen das Virus in ihre Heimat. Angehörige von Corona-Opfern verlangen vom österreichischen Staat nun Schadensersatz. Sie werfen den Behörden vor, zu spät reagiert zu haben. Auch eine Expertenkommission hatte Versäumnisse festgestellt. Hier im Landgericht Wien geht es um eine ganze Reihe von möglichen Versäumnissen und Fehlern im sogenannten Ischgl-Prozess. Auf der Anklagebank die Republik Österreich. Die Kläger heute im ersten Prozess Sohn und Witwe eines Österreichers, der sich im März 2020 beim Urlaub in Ischgl mit Corona angesteckt haben soll und verstarb. In dem Prozess geht es uns um die Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit erfahren wird und dass einfach Fehler zugestanden werden, die die Behörden gemacht haben. März 2020. In Ischgl gibt es die ersten Corona-Fälle. Laut Klägern ist die Gefahr der Pandemie da bereits bekannt. Dennoch hätten die Behörden zu spät gewarnt, zu spät geschlossen und dann für Chaos bei der Abreise gesorgt, sagt Anwalt und Verbraucherschützer Peter Kolber. 3000 Fälle hat er gesammelt, in denen sich Menschen deshalb nachweislich infiziert hätten, 32 starben. Der Staat hat eine Entschädigung für die Betroffenen oder Hinterbliebenen bislang abgelehnt. Das, was sie besonders ärgert, ist, dass man in Tirol bis heute sagt, man hätte alles richtig gemacht. Das haben die Leute gesehen dass das nicht der Fall war. Und man hat sich auch bei den Geschädigten bis heute nicht entschuldigt. Die Frage, um die es geht, ist der Staat in diesem Fall haftbar? Nein, sagt die Republik Österreich, verweist auf die weltweite Pandemie. Mit dem damaligen Wissen über das Virus hätten alle richtig gehandelt. Vergleichsverhandlungen hat Österreich heute abgelehnt. Bis zu einem Urteil in diesem Prozess werden Wochen vergehen, sagen Beobachter. 15 weitere Prozesse sind angesetzt, Hunderte vorbereitet. Ein erstes rechtskräftiges Urteil wird es wohl frühestens in zwei Jahren geben. Italien verschärft seine Corona-Regeln. Künftig müssen Arbeitnehmer mit dem sogenannten Green Pass einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wer dies verweigert, wird nach fünf Tagen suspendiert und bekommt kein Gehalt mehr. Die italienische Regierung erhofft sich mit Blick auf den Herbst einen Schub für die Impfkampagne. Der Nachweis ist in Italien bereits Pflicht, etwa in Museen, Kinos und innenbereichen von Restaurants. Zwei beliebte Reiseziele in Europa sind von Sonntag an keine Corona-Hochrisikogebiete mehr. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, wird Zypern von der Liste gestrichen, außerdem als letzte portugiesische Region die Algarve. Dadurch entfällt die Quarantänepflicht für Rückkehrer, die weder geimpft noch genesen sind. Ein negativer Test reicht dann für sie aus. Geimpfte und Genesene waren ohnehin von der Quarantänepflicht befreit.